Obwohl jede Fälschung mit Füllen, Sehen, Kippen erkannt werden kann, kann für professionelle Bargeldanwender der Einsatz von Banknotenprüfmaschinen sinnvoll sein. Bei der Anschaffung solch eines Geräts sieht man sich einer breiten Produktlandschaft gegenüber. Von kleinen Geräten für den Einsatz bei Kassen bis hin zu den professionellen Maschinen, die von der Nationalbank verwendet werden. Um Ihnen bei der Entscheidung für solch ein Gerät helfen zu können, bietet die ÖMB standardisierte Tests an. Alle von uns positiv getesteten Geräte sind auf der Homepage www.oemb.at aufgelistet. Bevor Sie solch ein Gerät kaufen, informieren Sie sich auf unserer Website. Das kostet nichts und zahlt sich aus.